Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir mal wieder BeamNG. Und zwar werde ich heute euch mal ein paar Fahrzeuge demonstrieren, die ich selber mit dem Spiel Automation äh, designt und ja, entwickelt habe, sage ich mal so. Ist ja nicht programmiert. Ähm, und zwar werden wir die in im Thema Überleben testen. Also ich habe Verkehr eingeschaltet, das geht ganz einfach über dieses Hauptmenü, dann KI und dann äh, Verkehr und dann kann man Polizei oder Normal auswählen. So, und wir sagen denen jetzt, die sollen uns jagen. Wir haben natürlich jetzt erstmal das langsamste Auto, was ich selbst gemacht habe. Ähm, unsere Geschichte zu dem Auto. Mein Bruder wollte eine Limousine und da es kein Limousinenmodell gab, haben wir einfach irgendein Auto genommen, was extrem lang war. Haben das noch länger gezogen? Ja, naja, äh, <lacht> die Motorleistung ist und das Gewicht des Fahrzeugs ist ein bisschen auch realistisch getrimmt. Deswegen steht auch ein Klammern Realistik an dem Mod. Ich kann euch die Mods auch mal kurz schauen zeigen. Ja, neun Mods habe ich bis jetzt selbst gemacht. Die sind aktiv, werde ich auch niemals deaktivieren, weil und gut. So, äh, dafür sage ich den jetzt einfach mal jagt mich. Aber bevor ich das mache, Leute, schaut unten unter der, äh, in der Videobeschreibung mal vorbei. Da ist der Link von Discord. Im Discord erfahrt ihr im Endeffekt alles. Ihr erfahrt, wenn ich streame. Äh, ihr kriegt ihr könnt Benachrichtigungen ein- und ausschalten, wenn ihr zum Beispiel YouTube-Benachrichtigungen von mir, Jan oder äh, noch einer anderen Streamerin namens Chan bekommen wollt. <lacht> ähm, genauso wie bei Twitch. Könnt ihr alles dort einstellen äh, und euch individualisieren. Außerdem gibt es dort Casino-Funktionen und so ein Scheiß. Also, ja. Da könnt ihr ja mal vorbeischauen. Äh, was ihr unbedingt wissen solltet, für den Beitritt ist die Verifizierung einer Telefonnummer über Handy. Äh, das nötig. Gut, wir legen jetzt mal los. Und Leute, jetzt sagen wir denen einfach mal, sie sollen mich jagen. Da kommt einer. Der dann war ein Unfall gebaut. Boah, der Polizei muss ich ausweichen. Nein, nein, nein, nein, nein. Oh, Alter. Ah, kleine Schramme, aber nicht so schlimm. Wir haben ist eine Stahlkarotterie, also hält die ein bisschen was aus. Macht das Auto auch ein bisschen schwer, das heißt wir haben... Da einen kleinen Vorteil. Schande. Boah, den habe ich nicht erwartet. oh, oh, oh, oh, oh. Nein die sind halt alle da aus uns kaputt zu machen also übrigens äh, keine Facecam, weil äh, ich bin nicht zu hause und habe hier einen scheiß hintergrund und ja. nein nein nein nein, nein. Ah, nicht macht nicht den hier macht nicht den ich geh wieder weg Tschüss. ich nicht sagen war hier lang Boah, der zieht nach links Boah, hier kaum hoch also hat der wagen also der wagen hat halt sehr wenig leistung wir können ja gleich mal schauen Die weiche nein Los weg alle von mir. Also es wird auf jeden Fall noch richtig, richtig krass. Aber nein, lass mich jetzt halt in Ruhe. Also wir haben für jedes Auto nur einen Versuch. Wenn es nicht wird ist, ja. Ist halt schade, ne? Dann gehen wir weiter zum nächsten. Wir bleiben, aber innerort weil ich wollte jetzt nicht auf die ganze Map ausbreiten. Oh. Hey, Achso, ich bin voll gegen den Beulstein ich bin schon runter. War eine Scheiße, ey. Nein! Wir haben schon einen planen Reifen, da stört ein Kühler. Oh nee, och nee, och nee. Ach, scheiße. Aha, <lacht> jetzt haben wir mich aber erwischt, ey. Nein! Oh. Boah, also muss auf jeden Fall ganz stark dagegen lenken, das ist schon. Also der Feld hier ist, denke ich gerade nicht. Ah, ja. stark lenkt der Der Motor ist schon am Überhitzen. Ich glaube, wir halten nicht mehr lange aus, Leute. Scheiße. Okay, dann halten wir die mal an. Und wählen das nächste Fahrzeug. Das nächste Fahrzeug, hier seht ihr meine ganzen fahrzeug also das nicht das nee das auch nicht das das das das das das das, das und das, das ist alles meins so ähm, realistisch ist so quasi die, die, die Stufe der auto deswegen nehmen wir direkt den nächsten realistisch und das ist der der Audi Sportback 2009 so Leute jetzt geht's weiter mit dem Audi Sportback 2009 von mir und die raten natürlich direkt auf mich los. Scheiße, ey. Aber diesmal ein bisschen mehr Leistung. Sollte auch die Sportbacker hier haben. Hm. Wagen ist auch etwas leichter. Glück. Ach. So, perfekt. Überwunden. Teilt mir mal eure Meinung zu, dem, äh, zu den Fahrzeugen mit. Natürlich, die Fahrzeuge sind nicht perfekt gemacht. Das liegt aber auch daran, dass man in der Engine gar nicht so viele Möglichkeiten hat. Weiter wird mich lang. Mal klar. Nein, nein, nein. Knapp, oh. Alter, was? Nein, nein, nein. Nachkomm. mir da nicht auf ein Piss rollen gar keinen bock auf die da geht's auch noch ein dreieck ne? ja. da lang. Wirklich nichts. What the... war der denn? Was ist das denn? Ach, scheiße. Habt ihr das gesehen? Alter, was bist du denn für ein Auto? Oh. Ist gut, ist gut. Ich gebe auch Digga einen Reifen weg. Beide Achsen rausgejagt. Ja, der ist aber krass gewesen. Na gut, dann äh, zurück und nächstes Auto auswählen. Und zwar, als nächstes nehmen wir Na, irgendwas, was noch nicht so schnell ist. Wir nehmen, mm, wir nehmen den. Der ist zwar auch schon schnell, aber nicht so. Okay, dann ähm, frag mich doch, wenn ihr können. Oh nee, da kommt schwer. Scheiße, hätte ich nichts gesagt. Ey. Aber oh nein, der reihe die reisen die lenkung ja jetzt schon unmöglich habe ja, ich kann noch fahren Boah, ja, auf, ja so ist schon mal besser mir der reifen nicht gesagt aber lenken ist noch schwieriger. Ah oh, oh, Mann, oh. Der hat halt auch so eine elektrische Differenzialschwert Das heißt, ich kann die nicht sperren vorne. Scheiße. Ja, okay, komm, wir geben auf. Der hat uns am Anfang echt auseinandergenommen. Oh, da wollte gerade noch einer rein. Wir wählen mal schnell das nächste Auto aus. Das nächste Auto, dann nehmen wir... Hier diesen Offroad Hyundai oder auch immer. Er ist natürlich schon mal wesentlich schneller und auch auf Offroad ausgelegt. Oh, sind wir schnell, Alter! Oh, sind wir schnell, Alter! ist ja nicht mehr normal guck mal was die hier für die noch in der Lage mich zu fangen oder der da rollt noch oh da kommen welche Oh oh nicht dagegen, nicht dagegen! Nein, nein, nein, nein. Ah, okay, das war ja noch einigermaßen. Okay, aber das Fahrwerk ist nur ein bisschen weggeschlittert. Hinten das Fahrwerk. Ist, die Akte ist komplett äh, rum. Nein! Dabei sind das nicht mal die, die mich kaputt machen, das bin ich ja sogar selber. Weil ich meine, fahren ist es ja immer noch, wir fahren nur so ein bisschen seitlich. Na gut, nehmen wir mal ein anderes Auto. Machen wir mal kurz hier einen neuen ja, rein. So Leute, und weiter geht's mit dem lsc pd Cruiser. Also, das Santos... Äh, äh... Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Das Santos Country-PD. Ja. Hm, ja, dann jagt mich mal. Nein, das Ding hat keine Sirene, weil das ist leider nicht machbar Ja, ich habe jetzt eine Karte mit... Also fahr doch. habe jetzt eine Karte mit reingemacht. Mit der Serene, wo denn Fahrzeuge sind und wo Polizeiautos sind. Hey ja. Jungs, ich gehört zu euch. wir haben einfach die sogar ach scheiße ne ne ne ne ne ne mit Plattenreifen ist echt mies ey. ist richtig mies ein Platterreifen und eine reifen ist das schlimm was man haben kann nein nein nein scheiße Ding ich nicht mehr steuern. Nein, bitte nicht. Ja, komm, jetzt haben wir das so Ledon-Reifen ab. Gut Leute, wir haben verloren. Das PD-Auto ist natürlich auch komplett raus also so wie das hier auseinander genommen wurde bitte na gut dann ähm, werden wir jetzt das nächste Fahrzeug auswählen das heißt ich lade noch mal neu das Spiel gleich so Leute wir nehmen das nächste Fahrzeug und das wird Der BMW M2. Ja, nehmen wir den einfach mal. So, Leute... Äh, und die sollen mich jagen. Natürlich jetzt mit dem BMW M2... Boah, ausgerichtet. Der drin hat von ah, hochleitenden Nein. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. nein. Das war jetzt... Achso, mein Motor ist auf. Hm. Ich forgot, das war aber eine kurze Geschichte. Und der Motor ist komplett am Überhitzen. Hm. Spieler aufschwadelt. Ist erfolgreich der Polizei endlich. Das finde ich gut. Oh shit. Jungs, haut rein, ich fahr wieder. Boah, ist das ein... Ne, ey, ey. Es ist so grauenvoll. Und wieder zu, nee, ich war da hoch. Nein, der Motor ist schwarz. Kann ich nicht mehr starten? Mist, aber ich denke mal, der ist ganz durchgebrannt. Heyo, jetzt beruhigt euch mal wieder. Ganz ruhig, ja? Ihr habt mich. Äh. Dann würde ich sagen, machen wir doch gleich weiter. So, Leute. Und weiter geht es mit... Dem Tesla Roadster Hybrid. Ne, Hybrid, weil... Nicht nur elektrisch, sondern halt äh, mit normalem Motor. Gut, dann. Äh, mal mit zu jagen. Oh, da komme ich nicht also nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. So einfach weiß ich nicht. Oh, also der tetler hat so mit die beste, die beste Fahrverhalten, wenn er denn ganz ist. Ja. Oh. nein nein nein ah. Ey, warum sind die hier oben mann hier sind so viele autos Nein, nein, nein bitte nicht oh. er hat das beste fahrverhalten aber ist auch sehr empfindlich bei schaden gesehen der boden ist an der stelle schon stark. okay gut ich gebe aus na gut leute dann wechsle ich mal schnell zum nächsten fahrzeug so leute das nächste auto wird der Erst der McLaren und danach der, boah ja, der Lambo. Hm, Ja. So, dann ja, kriegt ich doch, wenn ihr könnt. Nein. Komm, oh, ich hab mich schon 8 Millionen. Komm, hab da wieder hängen. Blockiert meinen Reifen. Aha, weil ich mich da Das Ding weg. Ja. Oh nein. Leute, wir müssen aufgeben. Die haben uns mal wieder gekriegt. Jetzt wechseln wir aber zum Final und zwar zum Lamborghini des Feuer. Bis gleich. So Leute, jetzt wählen wir den Lamborghini des Destroyer. Kurz davor zu sagen, das Ding ist äh, ein Apokalyptenfahrzeug und hat ähm, also es ist nicht auf Hochgeschwindigkeit ausgelegt. Es könnte das zwar, aber der Wagen ist so unglaublich schwer. Und das ist ja, er, Leute. Er hat, also wie ihr seht, er hat überall Bikes und also oder der der Fett. Ja, und jetzt sagen wir den einfach mal, Jungs, jagt mich mal. Ich äh, habe mit dem Ding alles weg. Ja, ihr merkt schon, in dem Teil war vorher ein eigener Motor. Da ging das Ding aber zu krass ab. Ach Scheiße, komm verschwinde. Äh, ja genau. Am Anfang war dann eigener Lamborghini Motor drin, Dann war der aber zu schnell irgendwie. Und dann haben wir den, habe ich den Motor vom Hyundai Oppo ist da reingepackt und äh, aufgetunt. Damit der halt mehr Kraft hat als Geschwindigkeit. Äh, Weil also der fährt nicht besonders schnell, sondern ist halt gepanzert und hat halt Kraft. Das ist schon belastend, wenn man einen Reifen weniger hat. Hat ah, du. Bist jetzt aber richtig abgestochen, ey. Stell ich mit dem Ding halt Autos ab, ne? ich darf mit sind auch schon Bogen, Alter. Echt mies, dass ich am Anfang den Reifen verloren habe. Das war wirklich das, war da klar. So, weg mit dir. Das ist das Gute, weil ich mit den Stacheln kann die... Weil ich so flach bin. Die können halt einfach... Äh, kann die hochheben. Nein, jetzt geht doch weg alle also das wird nur einen reifen haben geht mir schon tierisch auf die nerven weil wir trotzdem so gut fahren also ach komm Alter, also, Alter, also wir machen noch mal von vorne wir machen es noch mal Und diesmal nehmen wir die alle auseinander Weg mit dir du gehst, Ach, komm, nein nee, nochmal Das mache ich doch nicht mit, ey Das mache ich doch nicht mit Die beiseite Du gehst auch weg Wieder Rad verloren Ihr wollt mich doch alle verarschen die rasen mir halt alle in die Stacheln, die sind halt einfach dumm. Ich muss diesen scheiß Gang da mal raus machen. ist nämlich mich nur am Bremsen. Oh. Viel Spaß. Ach, beste, beste, beste. Also ich finde den Wagen jetzt irgendwie gut. Einfach nur so Jetzt haben wir keine Fronträder mehr. erfolgreich geparkt bitte. warum fahren wir hier nicht hin ja ich meine mehr kann ich nicht machen ich kann ja noch rückwärts fahren aber hier bin ich ja irgendwie sicher vor denen das ist jetzt hier unser unsere unsere hier sind wir sicher wenn die herkommen sind ja alle weg Ach übrigens, äh, im Discord gibt es Umfragen und bei der letzten Umfrage ging es um das Thema, ob ich GTA-RP äh, aufnehmen soll, als Video, als Livestream oder es lassen soll. Und äh, es war eine eindeutige Entscheidung, ich soll GTA-RP aufnehmen und äh, zum Video schneiden. Das heißt, es wird das zukünftig auf jeden Fall geben. Wann genau, kann ich euch nicht sagen, das habe ich ja in äh, den vergangenen Wochen schon mal probiert. Das Problem ist einfach, ähm, dass in den Aufnahmen zu viele Probleme aufgetreten sind, wie zum Beispiel äh, Performance Drops, weil ich halt alles auf UHD spiele. Jetzt gerade spiele ich ja auch auf UHD, aber das Video wird nicht UHD hochgeladen, weil äh, UHD spielen und aufnehmen, das kriege ich glaube ich nicht hin und brauche ich auch nicht ist doch alles wunderbar solange ihr gutes hd genießen könnt ähm ja, was machen die denn da hinten ich mache jetzt hier rückwärtsgang rein oder? och nee. lasse mich mit der, von den objekten so ein bisschen leiten oh nein. Und ab in die Stacheln mit dir, Junge. Ich finde diesen Wagen einfach absolut cool. Er hat zwar nicht mehr viel mit dem Lambo zu tun, aber dieser Gedanke, ein Lambo mit Panzerplatten, mit, Stach mit Spikes, die einfach jeden wegfetzen, äh, ist einfach geil. Ich muss die Vorderreifen aber scheinbar ein bisschen kleiner machen, damit die nicht immer mehr rausgerissen werden, weil das ist ein großes Problem noch. Die stehen wahrscheinlich einfach ein bisschen zu weit raus, dass man dazu einfach kommt. Hey, Junge. <lacht> okay das ging bei mir aber auch nicht so gut aus was ist denn das so hey, ist das eine polizei-version von dem Zielwetter so, dich erstmal mit Stacheln Alter. in die Haube über die Schnauze ziehen Ja, ein Auto schieben ist easy. Und nee, Hier, mal schön in Ruhe, ja. Der hinter mir hat leider ein bisschen mehr Tempo, glaube ich. Also das ist so eine Sportpolizei. Nein. <lacht> Den habe ich abgewehrt, aber die Polizei, die hat mich ja echt dran gekriegt. Aber deswegen ist die Schnauze von dem Wagen auch vorne so lang weil, damit ich viel Poker habe, Damit ich halt wie jetzt trotzdem noch weiterkomme. kommen mein, bis jetzt ist ja noch nicht viel kaputt, abgesehen vom Kühler. Komm, eine Runde geht noch. Wird gleich ein heftiges Thema beim Schneiden, aber... Weil wir sind jetzt bei einer Aufnahmezeit von... 50 Minuten. Und das Video soll später so wirken 20 Minuten lang sein aus dem Weg... oh da brennt was so du gehst ab und gehst in die nächste Ampel ganz genau so Ja. kannst jetzt auch nicht mehr vernünftig fahren weil sportwagen der beschädigt ist werden noch schlecht ja du bist aus für ja mich also so ein bisschen wie ein panzer fühle ich mich hier mit schon äh, natürlich auch die ganzen Platten, die da drauf gelegt sind, die sind alle nur so weich wie die Karosserie. Aber wenigstens alles aus Stahl beim Lamborghini. ist keine leichte Karosserie. Scheiße, der hat mir mein Reifen Zwei Autos schieben ist schwierig, wenn man einen Reifen weniger hat. Ähm, wahrscheinlich wird noch Verbesserungen an dem Auto geben. Wenn ihr wollt, kann ich euch dazu ein neues Video machen. Also werde ich wahrscheinlich gleich eine Umfrage im Discord machen. Später, wenn das Video hochgeladen wird. Ich hoffe, dass ich schaffe, so bis 18 Uhr, dass der hochgeladen. Auch weg mit euch allen hier. Warum kann ich mich nicht mehr lenken? Das ist so eine Sache, die ich nicht verstehen kann. Ach Scheiße, das hinten reiben platt. Und abgestochen. <lacht> Na gut, komm. Wir geben mal auf. Wir haben selbst den Lambo bezwungen. Die sind einfach zu krass. Beim nächsten Mal brauche ich Raketenwerfer oder so. Okay Leute, ähm, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Äh, ja Und teilt halt mir gerne in den Kommentaren mit, ob ihr mehr solche Videos haben wollt. Oder also mehr von DMG, vielleicht mehr von diesen äh, Verfolgungsjagden. Äh, ja, genau. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Haut rein. Ciao, ciao.